Wenn ihr wissen wollt, wie ihr so ein goldenes Outfit oder so ein goldenes Outfit bekommen könnt, dann schaut das Video, ich zeige euch, wie ihr diese Kleidungsstücke ganz einfach freischalten könnt. Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wer die neuen Roblox Innovation Awards Outfit-Teile bekommt, um dann so ein goldenes Outfit anziehen zu können, wie der Typ hier oder der Typ hier. Die haben aber alle noch nicht das vollständige Outfit, denn es ist wieder soweit, die Bloxy Awards stehen an. Sie heißen ab jetzt die Innovation Awards und nicht mehr nur die Bloxy Awards, weil Innovation Awards klingt professioneller und Bloxy Awards klingt ein bisschen kindisch und um einen Bloxy zu bekommen, muss man da schon etwas leisten und das möchte man sich irgendwo auch in den Lebenslauf schreiben und es klingt sehr viel mehr nach einem Accomplishment, wenn Leute schreiben, ich habe einen Innovation Award gewonnen, als ich hätte einen Bloxy Award gewonnen. Deswegen wurde das umbenannt. Das hier ist der Hub. Ich kann euch das einmal auf der Roblox-Seite zeigen. So, das hier ist das Spiel. Es ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und um diese ganzen Outfits zu bekommen, Ihr seht ihr, müsst ihr die Abzeichen im Spiel bekommen. Manche sind geschenkt, manche nicht. Zum Beispiel, Welcome to the Roblox Innovation Awards. Einfach nur dafür, dass man beitritt, kriegt man schon diese Jacke. Und die Jacke ist das, was ich am meisten haben möchte. Dann gibt es hier a timeless hat smile for the camera. Und wie kriegt man den Hut? Das ist ziemlich einfach. Wir schauen uns hier erstmal um. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Hub hier. Und hier gibt es einige Sachen zu entdecken. Wie zum Beispiel da hinten gibt es so eine Art Obby. Hier könnt ihr schon mal voten. Und fürs Voten kriegt ihr Items. Und Voten ist auch wichtig, weil damit könnt ihr bestimmen, wer oder was ein sie gewinnt. Und bestes Content-Update. Wer hat das beste Content-Update im Jahr 2022 gebracht? Piggy? Ich wusste gar nicht, dass Piggy überhaupt Updates bringt. Na, ja, guck mal, das ist ein bisschen verbuggt. Das funktioniert nicht so gut, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, das funktioniert gar nicht so gut. Ich sollte das letztes Jahr mal für Craft danach machen. naja. Piggy, weiß ich gar nicht, dass sie überhaupt ein Update gebracht haben. Tower Defense spiele ich nicht. Jailbreak spiele ich auch nicht. Ich spiele viel Lumion Legacy, aber ich weiß nicht, ob die ein gutes Content-Update gebracht haben. Ich wollte trotzdem für Lumion Legacy, weil ich das Spiel gerne spiele. Und bei den anderen, das sind halt. Es sind halt alles vier alte Spiele. Aber okay, weiter geht's mit der Kategorie Best Use of Avatar Fashion. Ich spiele gar keins dieser Spiele. Sorry, dafür kann ich nicht voten. Keine Ahnung, Game of World Zero. Tut mir leid, falls ich für was Falsches gewotet habe. Weil Best Use of Avatar Fashion, ich bin halt in keinem dieser Spiele aktiv. People's Choice. Okay, was ist euer Lieblingsspiel? Und Pet Simulator X hat bei mir auf jeden Fall People's Choice verloren. Adopt Me spielt keine Sau mehr. Brookhaven ist inzwischen sehr beliebt, aber ist halt ein Roleplay-Spiel, das nicht viel bietet. Bad Wars würde ich es am ehesten gönnen, weil das ist ein ziemlich innovatives Spiel. Die haben da ziemlich viel eigenes äh, Zeug reingecodet. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich spiele nicht viel Bad Wars, aber ich würde es Bad Wars am meisten gönnen. Deswegen vote ich auch für Bad Wars. Ihr könnt natürlich eure eigenen Votes abgeben. Video Star of the Year. Wer das ist, weiß ich nicht. Lieber nicht. It's Funny oder Flamingo. Und ich vote für Flamingo, weil ich tatsächlich Flamingos Videos ab und zu gucke. Von It's Funny nicht wirklich. Inquisitor Master hätte ich vielleicht auch noch gewartet. Aber wo ist hier Victor? Hallo? Okay, Victor ist kein Videos da, ähm, Aber Ock könnte hier noch reinkommen. Aber da verstehe ich auch, dass er nicht gewinnen würde, weil er ja gerade erst Star-Creator geworden ist. Also, Confirm-Votes. Ich confirme meine Votes. Und jetzt ist es final. Ich kann nicht mehr voten und kriege hier unten das Abzeichen. Voted, install Rail, bla bla bla. Okay, ich habe jetzt gewählt und die Wahl kann sich nicht rückgängig machen. Hier könnte man nochmal wählen. Und hier steht auch, am 9. und 10. September gibt es dann die Konferenz, bei der die Gewinner announced werden. Letztes Mal war das eine ziemlich coole Experience, wo man so sich in ein Raumschiff setzen konnte und dann so gucken konnte, wer gewinnt. Hier ist jetzt übrigens irgendwo eine unsichtbare Obby. Ich weiß aber nicht, wo die anfängt. Ich weiß nicht, wo die anfängt. Wo fängt die an, an? Ah, hier. Sie zeigt sich, sie zeigt sich. Ja, ja, ja. Ja, hier. Hier fängt's an. Please, gibst du mir. Hoch. und... Oh, das war knapp. Aber ich bin hier. Spring hier rein und hab jetzt auch so ein Dinger über meinem Kopf. Das ist jetzt ein Chart. Man muss alle Charts finden, um zu gewinnen. Hallo, ist, wo ist mein Chart hin? Ah, da. Okay, das ist ein bisschen verbackt, ne? Das liegt aber halt auch wirklich an Roblox. Roblox müsste ein paar Sachen noch verändern. Ist wieder so ein so Cube. Den hatten wir bei den letzten es auch in der Hub. Aber da konnte der noch fliegen. Da oben ist der nächste Chart. Okay, wir gehen hier einfach mal hoch und gönnen uns das nächste Teil. Stop. So, wir haben es bald. Wir haben es bald. Ich weiß nicht, wie viele Charts man finden muss, aber das finden wir bald heraus. So. Da oben ist was drin, aber wie komme ich da hin? Wie komme ich hier rein? Kann ich hier ziehen? Please? Nee. Okay. Ich kann damit auf jeden Fall interagieren mit diesen Pfeilen. Aber wie komme ich da hin? Muss ich vielleicht den Würfel dorthin schieben? Das wäre jetzt die einzige Idee, die ich hätte. Aber der Würfel, der schien ziemlich schwer zu sein. Oh, oh, wenn man sich hier hinstellt, dann kann man einen Screenshot machen. Ich verstehe. Und dann kriege ich auch das nächste Teil. Also wenn ihr euch hier raufstellt auf die Plattform, kriegt ihr auch so ein Ding. Ich will jetzt aber mal den Würfel darüber schieben. Ja, man muss ihn darüber schieben. Leute, helft mir mal. Leute, helft mir mal. <lacht> Please. Ist krass, wie lange die letzten Blocks, die schon her sind. Weil sonst sind die immer am Anfang des Jahres. Diesmal sind sie halt am Ende des Jahres im Herbst. Ich krieg das Ding nicht richtig verschoben. Ich krieg das nur gedreht. Was soll ich machen? Guck mal, ich kann den nur drehen. Ich drehe ihn einfach. Ich drehe ihn. Komm, dreh dich. Komm, dreh dich im Uhrzeigersinn. Ja, danke, dass ihr mir hilft. Aber er wehrt sich. Er ist so schwer... Helft mir. er muss da rüber. Er muss darüber, habe ich euch gesagt. Ja, ich stehe jetzt hier drauf. Das war früher einfacher, Leute. Das war früher so viel einfacher. Okay, ich krieg das Ding nicht vom Fleck bewegt. Gucken wir uns mal die Blöcke da hinten an. Oder oh, der Augenblickchen. Hier ist ja auch noch eine Obi. Dann machen wir die. Hier direkt am Spawn ist noch hier noch eine Obi. Gönn mal. Komm runter, komm runter. Hier. Komm schon. Perfetto. Oh, die sind ein bisschen schief. Das ist gemein. Da weiß man ja gar nicht, wo das nächste Ding ist. Oh Gott, ich bin in eine Falle getappt. Okay, wir versuchen es nochmal, Leute. Wir versuchen es nochmal. Wenn wir hier hochgehen. Nett, dass die mir angezeigt bleiben, wenn ich schon mal berührt habe. Aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Okay. Ja. Ja. Wir haben es bald. Digga, wie viel denn noch? Wie viel noch? Nein. Warum machst du das mit mir? Ah. Okay. Wir müssen es nochmal machen. Das ist ja richtig gemein. Ah. Geh da weg. Da ja, ist sie. Okay. Ich wusste es. Haha. <lacht> okay. Jetzt weiß ich nicht weiter. Kann ich hier mit der Kamera irgendwas machen? Ich kann, ich kann meinen Sprung antäuschen. Okay. Ich täusche jetzt einfach meinen Sprung an. Bis die nächste Plattform sich zeigt. Ah, ich wusste es. Da ist sie. Und dann ist die nächste da. Da. Da. Oh, danke. Und ich bin oben. Okay, das Ding geht hier lang, geht hier im Kreis, geht hier im Kreis und geht wieder runter. Okay. Digga, was ist das hier denn eigentlich alles? Da, da, da kommt die nächste Treppen. Die nächste Treppen. Oh, ja, bitte. Zeige mir den Weg, Meister. Zeige mir den Weg, ich folge dir. Oh ja, manchmal muss man auch einfach warten, bis äh, dieser Beam kommt und einem zeigt, wo man lang muss. Stell oh, stellt euch vor, ich fahre jetzt runter. Stellt euch vor, ich fahre jetzt runter. Ich bin so weit oben. So hoch wie ich war noch nie jemand. Das ist alles? Also da hinten sind immer noch Leute. Also ich könnte hier jetzt wirklich runterspringen. Dann kriege ich das Ding. Aber da hinten sind ja noch Leute. Und vielleicht will ich von da noch... Ah, egal, ich spring jetzt hier runter. Abs, okay. Mir fehlt nur noch ein Teil. Ich gehe jetzt nochmal hoch, weil ich wissen will... Ach, wenn man auf der Plattform ist, geht es noch weiter nach oben. Keiner weiß, warum, wohin und wieso. Okay. Ich gehe jetzt aber noch nach da hinten gucken. Hier hinten war dann das letzte Teil. Es war leider nicht auf der Aufnahme drauf, weil ich vergessen habe, die Szene anzumachen. Es tut mir leid. Aber wenn ihr zu diesen riesen Blöcken hier hinten lauft, da hinten ist das Spawn und hier sind die Blöcke. Ist da das letzte Teil? Ich hab's jetzt. Und damit das letzte Abzeichen bekommt, tut mir echt leid, dass es nicht auf der Aufzeichnung drauf war. Ich habe oben erst wieder falsch eingestellt. Mein Fehler. So, jetzt gehe ich einfach mal hier links auf das Ding rauf und äh, sehe dann hier Join, Vote, Photo, Replay. Das hier sind die Thinking Horns. Und wenn ihr hier guckt. Steht hier bei den Thinking Horns. Have a look at those wonderful nominated experiences and come back soon. Also probieren wir das mal aus. Ich verlasse das Spiel und gehe einfach wieder neu in das Spiel rein. Und Abzeichen verliehen. Thinking Horns. Damit habe ich das nächste Ding. Und ihr seht, ich habe jetzt diese ganzen Sachen schon freigeschaltet. Perfekt. Bin ich auf jeden Fall gut. Was ist das hier? Oh, das ist ein Bug. Guckt mal. Ich habe schon gewartet und jetzt sieht man das Ding hier. Okay, die haben hier einen Bug eingebaut. Und das letzte, was ich noch brauche, ist das... Circle of Patience. This should be easy enough. Awarded for actually. Never mind. So das einzige, was halt noch fehlt, ist, was ich noch nicht gemacht habe, ist, nach da ganz oben hochzuklettern. Und Patience braucht man auf jeden Fall, um da hochzuklettern. Wir versuchen es einmal. Ich versuche mal nach ganz oben zu kommen. Also gehe ich wieder hier zu den Treppen. Das Gute ist, hier ist ja gerade der Beam, der kommt gleich hoch, um mir zu helfen. Aber die Treppe hier ist ja einfach. Die folgt ja noch einem ganz normalen Muster, dem man auch easy folgen kann. So. Aber hier kommt ja eine weitere Treppe. Irgendwo. Und da müssen wir gucken. Vielleicht habe ich mich auch vertan, weil ich finde hier keine weitere Treppe. Doch, da kommt ein Beam. Nee, doch nicht. Ja, okay. Ich versuche es dann doch nochmal am Spawn. Weil scheinbar kommt da doch keine weitere Treppe. Dann habe ich mich verguckt. Okay. Aber da müssen wir, glaube ich, hin. Wir es. Wir gucken es mal nach. So, hier ist die Treppe. Treppen, ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein, damit ich die Beam sehen kann. Gehst du weg? Lässt mich in Ruhe. Uiuiuiuiui. Digga, ui, ui, ui. gehst du weg? Gehst du weg? Ihr könntet doch auf einen Privatserver gehen. Das ist, glaube ich, einfacher. Weil mit diesen ganzen Leuten, die einen hier schubsen und so richtig nervig... Ah, jetzt bin ich runtergefallen, weil da so viele Leute... War. Ich gehe auf den Privatserver. Also Leute, geht hier einfach auf privaten Server erstellen. Treppen nenne ich den. Gehe auf jetzt kaufen, ist kostenlos. Dann gehe ich auf nicht jetzt. Lad einmal hier neu aktualisieren und gehe auf meinen eigenen Privatserver. Damit da keine anderen Leute mehr sind, die mich nerven bei der Treppe. Weil dafür habe ich nicht genug Patience. Ich habe zwar genug Patience, um die Treppe hochzuklettern. Aber ich habe nicht genug Patience... Für diese ganzen Leute, die mich jetzt hier nerven wollen. Nein, ich will nicht voten. Hab schon gevotet. Hier ist die Treppen. Dann gehen wir einmal hoch. Hop, hop, hop, hop, hop. So, und jetzt kommen die gefährlichen Sachen, wo ich nicht mehr weiß, wo was ist. So. Das ist gefährlich, was ich hier mache mit diesem Vortasten. Eigentlich bräuchte ich die Patience, um zu warten. Aber... Ich es einfach so, wie ich es mache, weil ich bin halt der Boss, ne? So. Mach einfach das hier. Okay, vielleicht habe ich das Cycle of Patience nicht verdient, weil ich die ganze Zeit so Risiken eingehe hier. Nur weil ich nicht auf den Beam warten möchte. Okay, hier? Hier? Ja, da. Dann ist hier. Ja. Und da unten kommt auch der Beam. Guck mal. Und jetzt zeigt er mir, wo es lang geht. Er geht einfach den Weg hoch. So ein Ehrenmann. So, ich warte dann auf den nächsten Beam, damit er mir den Weg nach oben zeigt. Bleibe patient. Ist es nicht schön, dass die Treppen mir jetzt einfach angezeigt werden? Dann ist es viel einfacher auch, in die Treppen rein zu springen. Das war's? Das was? Da unten ist ein Platz. Oh, hier muss man runterdroppen. droppen. Er sagt es doch. Okay, und der Beam geht dann hier weiter. Jetzt verstehe ich, wie die Leute so nach unten kamen. Hier gibt es eine Plattform, da muss man nach unten droppen. Dann gehen wir hier wieder hoch. Oh, und es geht hier wieder nach unten. Und dann kommt die nächste Plattform. Und dann geht es wieder hoch. Alter, man braucht wirklich Patience. Und dann geht es hier wieder runter. Gott, oh, zum Glück habe ich den Beam. Das würde ich niemals finden. Also runterspringen kann ich ja gar nicht mit meiner Taktik von vorhin. Dann wäre ich ja komplett RIP. Und die nächste Plattform... Und die nächste Treppe. Oh Gott, die Sprünge, die werden länger. Und die nächste Plattform. Und hier liegt es auch. Das Cyclet of Patience. Das sammeln wir ein. Und haben das letzte Abzeichen bekommen. Und jetzt können wir uns auch richtig abdressen. Also gehe ich mal auf meinem Avatar. Und ihr seht hier die ganzen Sachen, die ich jetzt freigeschaltet habe. Und ich ziehe die alle an. Ich will das hier haben, weil darauf bin ich am meisten stolz auf das Teil. Weil das war am anstrengendsten. Auch wenn man sich meine Haare nicht sieht. Ich hau jetzt mal alles auf, was ich habe. Ich muss mal hier diese die Painted Gold Jacket... Die müssen wir mal angucken. Ja, die steht mir nicht so ganz. Wie sieht es mit der hier aus? Die steht mir schon besser. Ich kann auch das hier aufsetzen. Kostet Ja, die gefallen mir alle nicht. Ich könnte auch meine goldene Krone an, aufsetzen. Aber die gehört nicht dazu zum Outfit. Was ist mit dem Hut hier? Der ist zu groß. Der Hut ist zu groß. Okay, ich setze die Hüte ab. Ich nehme... Die Hörner passen. Wenn, auch wenn ich Haare habe. Das ist das Blöde bei diesem Cyclet. Wenn ich meine Haare ausmache dann wird mir das Cyclet wahrscheinlich auch passen, ja. Aber ich kann auch nicht mit Glatze rumlaufen. Aber das Cyclet of Patience hier, das füge ich zu meinem Profil hinzu. Weil auch wenn es jetzt nicht schwer war, das zu bekommen, ist es immer noch am schwersten von allen anderen Sachen, weil man dafür wirklich Geduld braucht, um das zu kriegen. Wisst ihr was, Leute? Ist mir egal, ich ziehe das alles auf. Und dann mache ich einfach mal... Ich kann mich nicht resetten. Okay, dann muss ich wohl verlassen. Nochmal neu beitreten. So, dann haben wir das Outfit auch. Und so sieht mein Outfit dann am Ende aus. Ist natürlich wild, das, was ich hier jetzt alles auf dem Kopf drauf habe. Aber stabile Jacke, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr diese Outfits cool findet, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao.